Einen schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Wenn Sie den Titel hier lesen, stellen Sie sich hoffentlich die Frage, was überhaupt bildungsrelevante Risiken sind. Jeder von Ihnen hat da hoffentlich schon eine gewisse Vorstellung. Der eine mag an ein Kind mit geringen sprachlichen Fähigkeiten denken, jemand anderes vielleicht etwas globaler betrachtet an ein Kind aus einem bildungsfernen Haushalt. Bildungsrelevant, das wissen wir heute, sind sehr, sehr viele Faktoren und je nach Disziplin schaut man da mit einem anderen Schwerpunkt oder mit einer anderen Fokussierung auch da drauf. Für mich stellt sich vor allem die Frage, wie die pädagogisch-psychologische Perspektive darauf ist. Also wie schaut man aus der pädagogischen psychologischen Perspektive darauf, um herauszufinden, was bildungsrelevante Risiken sind. Und ein möglicher Zugangsweg ist der, dass wir Faktoren identifizieren, die Bildungserfolg vorhersagen. Da steht man wieder vor der anderen Herausforderung, wenn man sich fragen kann, was ist überhaupt Bildungserfolg? Man könnte hier zum Beispiel den Schulabschluss als Kriterium festlegen. Das wäre aber jetzt im Sinne der frühen Bildung vielleicht etwas zu weit gedacht. Man kann auf also erstmal kleinere Brötchen backen und sich die Grundschule anschauen, obwohl das die Grundschule auch nicht unbedingt das, das kleinste Brötchen ist. Aber man aus pädagogisch-psychologischer Perspektive schaut man ganz gerne darauf zum Beispiel auf den Erwerb der Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen. Und als Kinder mit bildungsrelevanten Risiken werden dabei diejenigen angesehen, bei denen der Erwerb der Kulturtechniken Lesen und Schreiben und Rechnen als gefährdet angesehen werden kann. Das ist ein möglicher Zugangsweg. Ja, In meinem Beitrag werde ich aber eher indirekt darauf eingehen, was bildungsrelevante Risiken sind. Vielmehr möchte ich versuchen, die Frage zu beantworten wie, bildungsrelevante Risiken wirksam gefördert, äh, gefördert werden können. Und bei unserem Versuch, äh, diese Frage zu beantworten, äh, wollen wir auch deutlich machen, aus welchen ähm, Forschungsstrategien, aus welchen Forschungsansätzen diese Erkenntnisse, die wir haben, beruhen. Und ähm, grob kann man die in drei ähm, Ansätze ähm, eingliedern. Der erste Ansatz, äh, die Rekonstruktion der Wirksamkeit pädagogischer Arbeit, der dient der Einschätzung der Wirksamkeit der regulären pädagogischen Angebote in Kindertagesstätten. Der zweite Ansatz zielt, das ist die, die Feldstudien über Modellprojekte, der zielt auf die Bewertung von Förderansätzen, die in der Regel ergänzend zum üblichen äh, Kita-Angebot realisiert werden, meist mit dem Ziel der kompensatorischen Förderung. Und der dritte Ansatz, das ist dann ich sage mal, der Kern auch der pädagogischen, psychologischen Forschung dient der Bewertung einzelner klar definierter Entwicklungsmale. Also hier werden experimentelle Studien herangezogen, um eben einzelne Förderbereiche bewerten zu können. Und jeder dieser Ansatz ähm, hat so seine Vor- und Nachteile und Einschränkungen in den Aussagen. Und wenn man aber Aussagen darüber machen möchte, ähm, wie... Kinder mit bildungsrelevanten Risiken wirksam gefördert werden können, es ist es von Vorteil, wenn man alle diese Ansätze heranzieht und versucht zu bewerten. Also können wir uns die Frage stellen, das werde ich auch etwas verkürzt machen, weil einiges davon heute auch schon gesagt worden ist in vielen Sachen, was der erste Ansatz, also die Rekonstruktion der pädagogischen Arbeit, was kann uns der sagen? Ganz generell, das haben wir auch ein paar gesagt, dass ich sagt der uns, dass sich der Kindergartenbesuch positiv auf die kindliche Entwicklung auswirkt und das auf sehr, sehr viele Bereiche, eben auf kognitive Bereiche, die schon gesagt wurden, aber auch auf sozial emotionale Bereiche und das weit in die ähm, Schulzeit hinein. Da ja in Deutschland, äh, wie wir heute ähm, auch schon gehört haben, ähm, über 90 Prozent, 94 Prozent der Kinder ab einem Alter von drei Jahren regelmäßig äh, eine Kindertagesstätte besuchen, liegt der Fokus verständlicherweise nicht sehr, so sehr auf der Quantität, sondern eher auf der Qualität des Kindergartens, des, der Kindertagesstätte. Und hier stellt sich die Frage, ob es eher strukturelle Merkmale sind, wie die Größe, das Betreuungsverhältnis oder eher Prozessmerkmale wie die Interaktion der Erzieherinnen mit den Kindern, wie die Anregungen, die die Kinder tatsächlich erfahren durch die pädagogischen Fachkräfte. Und diese Frage zu beantworten, welcher Faktor jetzt bedeutsamer ist, sind es die strukturellen Charakteristika oder die Prozessmerkmale, fällt nicht so leicht, weil diese natürlich in Verbindung stehen. Also ist beispielsweise die Ausbildung der pädagogischen Fachkraft, die zu den strukturellen Charakteristika gehört, hängt sehr, sehr stark damit zusammen, welche Anregungen die Kinder erfahren, also mit den Prozessmerkmalen. Wenn man es versuchen müsste auf den Punkt zu bringen, kann man ganz klar sagen, dass die Prozessmerkmale einer Kindertagesstätte uns mehr darüber sagen können, wie förderlich die Bedingungen in einer Kita sind. Ähm, Darüber, ähm, wie, wie es mit, den, mit der Prozessqualität in deutschen äh, Kindertagesstätten äh, bestellt ist, ähm, gibt es seit einigen Jahren doch äh, vermehrt auch Forschung. Und die big studie hat zum Beispiel äh, aufzeigen können, dass die Qualität äh, als mittelmäßig bezeichnet werden kann diesbezüglich. Ähm, jetzt durch äh, der Länderreport frühkindliche Bildung hat das äh, aufzeigen können, dass es hier doch, in einzelnen Bereichen zu einer Verbesserung ähm, gekommen ist und abzuwarten bleibt der Effekt äh, des äh, Gute-Kita-Gesetzes. Als ich heute Morgen jetzt hier die ganzen Würfel gesehen habe, wie sie hier balancierten, äh, hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass da jemand äh, äh, dran ist zu Werke, der sich das auch zutraut, äh, das anzugeben. Es bleibt abzuwarten, äh, wie das zu bewerten ist. Ja, warum ist die ähm, Prozessqualität so wichtig? Die ist deswegen so wichtig, weil sich die Frühpädagogik immer wieder mit der Forderung konfrontiert sieht, dass frühkindliche Bildung vor allem denjenigen Kindern zugutekommen soll, die eben bildungsrelevante Risiken aufweisen. Wir haben zu dieser Frage schon einige Daten gehört. Man kann sie so nur ganz kurz aufwerfen, ob das denn wirklich so ist. Profitieren gerade Kinder aus bildungsfernen Haushalten von einer frühkindlichen Bildung? Es ist ja auch, denk-, also liegen da differenzielle Effekte im Sinne von einer Kompensation vor. Es ist ja auch denkbar, was heute auch schon aufgezeigt wurde, dass ein Matthäus-Effekt zu finden ist. Und tatsächlich ähm, sind hier die Ergebnisse sehr, sehr ähm, vielfältig. Es gibt Studien, die aufzeigen, ähm, aus, aus England primär, dass es tatsächlich zu kompensatorischen Effekten kommen kann. Es gibt Studien, die aufzeigen, dass eine gute Qualität, ähm, ähm, davon dann eher Kinder profitieren, die schon aus, ähm, sehr, ähm, aus einem Elternhaus kommen, wo sehr, sehr gute Bedingungen herrschen. Die meisten Studien zeigen jedoch auf, dass es keine differenziellen Effekte gibt. Ich spreche deswegen noch ganz kurz auf die, auf die Qualität der Kita gehe ich ein, beziehungsweise auf die Prozessqualität, weil... Es ähm, ist auch schon kurz gesagt worden, hier eine sehr, sehr, sehr sehr große Unterschiede eben herrschen. Die Anregungsbedingungen in den Kitas unterscheiden sich kolossal von Kita zu Kita und ähm, die Prozessqualität ist deswegen so wichtig, weil man es als Voraussetzung für Kinder mit, aus bildungsfähigen Haushalten formulieren kann, äh, dass ähm, eine hohe Prozessqualität ähm, vorhanden ist. Also, ähm, auch wenn es gegebenenfalls Matthäus-Effekte gibt oder es gibt keine differenziellen Effekte, sind Kinder aus bildungsfernen Haushalten, bzw. bei denen bildungsrelevante Risiken vorliegen, deutlich mehr auf eine gute Prozessqualität angewiesen in, in einer Kita. Gut, kommen wir zum zweiten Ansatz, den Feldstudien über Modellprojekte zur kompensatorischen Förderung. Doch ich möchte kurz einen Aspekt deutlich machen, der die Bedeutsamkeit ähm, dieses, dieses, an, dieses Forschungsansatzes ähm, hervorhebt. Hätte ich am Anfang so eine Art äh, Bestandsaufnahme gemacht ähm, und die Frage aufgeworfen, ähm, beziehungsweise in dieser Bestandsaufnahme hätte ich konstatiert, äh, dass es einen zunehmenden Bedarf an äh, therapeutischen Einzelbehandlungen gibt in der frühkindlichen Bildung und äh, das trotz der Bemühungen um eine ähm, gute Bildung, eine frühe, frühkindliche Bildung für alle Kinder und äh, trotz dieser verstärkten Bemühungen um hochwertige ähm, Bildung eben und eine frühe kompensatorische Förderung im Sinne von sekundärer Prävention ist in den meisten Kindergärten nicht vorgesehen. Aber gerade hier setzt der zweite Forschungsansatz an, nämlich ähm, Modellprojekte. Der Ansatz ähm, dass man äh, versucht, Kinder kompensatorisch in, in ähm, Kindertagesstätten durch Modellprojekte zu fördern, ist nicht unbedingt neu. Ist, äh, in den 1960er Jahren, um ganz kurz äh, das einzuordnen, äh, gab es schon ähm, bedeutsame Programme. Das, sehr, das größte hiervon, und das war wohl bekannt, das ist das ähm, Head Start Programm. Und ein sehr bekanntes Produkt daraus werden Sie wahrscheinlich alles, äh, alle kennen: das ist die Sesamstraße. Und aufgrund dieser positiven Effekte aus der USA ist auch die Forderung in Deutschland in den 1970er Jahren laut geworden, ähnliche Projekte ins Leben zu rufen hier. Das ist so ein bisschen im Sanderverlauf und erst durch die Ergebnisse der internationalen Vergleichsstudie, die sich ja zwar nicht mit der frühkindlichen Bildung befasst haben, die aber sehr, sehr große Auswirkungen auf die frühkindliche Bildung hatten, wurden verstärkt Modellprojekte ins Leben gerufen. Und eines dieser Modellprojekte, auf das ich ganz kurz eingehen möchte, ist das Projekt Schulreifes Kind. Äh, kurzer Hinweis, ähm, von Schulreife wird man, äh, spricht man als pädagogische Psychologe nicht mehr, äh, das Leben wurde von einem Politiker äh, so benannt, der jetzt sein äh, ja, seinen Werdegang in Brüssel fortgesetzt hat, aber das nur als kurzer Hinweis, in der äh, Psychologie spricht man nicht mehr von Schulreife, sondern schon von Schulbereitschaft. Also man geht eben davon aus, dass Kinder bereit sind für die Schule und dafür ist nicht nur das Kind verantwortlich, sondern eben auch die Kita und auch die Schule sollte bereit sein für das Kind, aber das nur als kurzen Hinweis. Genau, ähm, das Projekt Schulreifes Kind, ähm, bei dem ich das, äh, das Glück hatte, es mehrere Jahre mit wissenschaftlich begleiten zu dürfen. Es ist ein sehr, sehr groß angelegtes Forschungsprojekt, in Baden-Württemberg, äh, zu denen über 250 Standorte haben daran teilgenommen und zu einem Standort gehört immer eine Kindertagesstätte und ähm, mehrere ähm, Kitas. Und ähm, man kann das Modellprojekt ähm, zentral durch drei Elemente beschreiben. Nämlich das erste Element ist das, dass die Einschulungsuntersuchung ähm, vorgezogen wird. Im Schnitt findet die ein, also eineinhalb Jahre bevor die Einschwung stattfindet und etwa mit viereinhalb Jahren oder mit fünf Jahren findet dann eine Art Einschulungsuntersuchung statt, bei der es darum wird herauszufinden, ob das Kind Entwicklungsrückstände hat oder besonderen Unterstützungsbedarf. Der zweite Punkt ist der, dass bei festgestellten Auffälligkeiten sogenannte runde Tische ins Leben gerufen werden und bei diesen runden Tischen ist es so, dass alle an der Bildung des Kindes beteiligten Personen an einen Tisch kommen. Das sind die pädagogischen Fachkräfte in den Kitas, das sind die Eltern, das sind gegebenenfalls Therapeuten auch noch und wenn möglich auch schon die Grundschullehrkraft. Und diese besprechen dann einen möglichen Förderbedarf. Und hat dieser runde Tisch äh, festgestellt, ob ein Förderbedarf äh, vorhanden ist, so werden drittens eben äh, mögliche Förderung äh, besprochen und dann durchgeführt von eigens dafür fortgebildeten Fachkräften, je nach Modell in den Kindertagesstätten oder teilweise auch in den Schulen. Ja, ähm, wir konnten gut 900 Kinder über mehrere Jahre wissenschaftlich begleiten und äh, konnten dort äh, relativ erfreuliche ähm, Effekte feststellen, nämlich, dass die Zusatzförderung in etlichen sprachlichen und frühen mathematischen äh, Kompetenzen zu einer Entwicklungsbeschleunigung im Sinne einer Kompensation führt, die Rückstellungsquote, insbesondere die von sogenannten Risikokindern, äh, durch die Zusatzförderung deutlich gesenkt wurde, die Wahrscheinlichkeit für schulischen Misserfolg im Verlauf der Grundschule sich reduziert hat, und Risikokinder, das ist auch ähm, erfreulich zu sehen, auch im sozial-emotionalen Bereich, sich äh, als kompetent einschätzen und ähm, vergleichbar viele oder wenige Verhaltensprobleme aufweisen, wie Kinder eben die nicht gefördert sind. Das ist immer äh, eine Angst, die oft im Raum steht, dass Kinder, die eine extra Förderung erhalten, eben dadurch das Gefühl haben, sie, sie brauchen besondere Unterstützung, sie gehören zu der Gruppe der, der schwächeren äh, Kinder. Äh, das, äh, unsere Analysen zeigen auch, dass dies nicht der Fall ist. Jetzt ist mir das Signal gegeben worden, dass ich nicht beeile. Ich komme auch tatsächlich schon zu, dem, äh, zu den Schlussfolgerungen, zum, ähm, zu dem äh, zweiten Ansatz und dann ganz flott äh, der dritte Ansatz. Ähm, die Schlussfolgerungen, die ich dazu ziehen kann zu dem Modellprojekt, äh, sind eher, ähm, dass ich Gelingensbedingungen hier festgehalten habe, die meines Erachtens dafür mit verantwortlich sind, warum die Effekte sehr positiv sind. Das ist zum einen, dass hier eine frühe Diagnostik bildungsrelevante Entwicklungsstände stattfand, dass hier den runden Tisch eine Reflexion über individuelle Fördermöglichkeiten stattfand, dass Kindergärten, das, das äh, beteiligte Standorte eine Freiheit in der äh, Wahl des Fördermodells hatten. Das ist also nicht von oben aufoktuiert wurde den ähm, pädagogischen Fachkräften, den Standorten, was, äh, wie Kinder gefördert werden sollen, sodass äh, eine große Wahlfreiheit dort bestand. Coaching, was man teilweise hat in Modellprojekten, oftmals erzielen äh, ja Modellprojekte sehr, sehr große Effekte, wenn man sie implementiert, ist es leider nicht mehr der Fall, dass es dann oft auf das Coaching auch zurückzuführen. Und hier in dem Fall kann man sich fragen, stellen, ob es wünschenswert wäre, solche Prozesse auch, ähm, in, in, wenn man es in die Breite geht, auch weiterhin ähm, zu coachen. Und die Anwendung evidenzbasierter Maßen, und das ist der so Übergang zu dem dritten Ansatz, nämlich den Erkenntnissen aus experimentellen Studien. Ich habe ja... Ganz am Anfang die Frage aufgeworfen, welchen, wie die pädagogisch-psychologische Forschung vorgeht, um herauszufinden, was bildungsrelevante Risiken sind. Und mit der sogenannten phonologischen Bewusstheit hat man so eine individuelle Voraussetzung herausgefunden. Die Fähigkeit zu reimen, Silben zu klatschen, Anlaute in Wörtern herauszufinden, ist eine Fähigkeit, die hochpräditiv ist für den späteren Schriftspracherwerb. Und Deswegen ist es gut nachvollziehbar auch, dass sich die Forschung auch darum bemüht, Förderprogramme zu entwickeln, die genau das fördern und tatsächlich existieren in Deutschland sehr, sehr viele oder es ist sehr verbreitet, eine Förderung der phonologischen Bewusstheit durchzuführen, allerdings, wenn man sich die Effekte dieser Trainings anschaut, muss man leider konstatieren, dass die Effekte doch eher kurz- bis mittelfristig sind, es sich kaum, also kaum langfristige Effekte auf das Lesen sich zeigen und auf die Rechtschreibleistung hier auch nur sehr äh, geringe Effekt hat. Man muss hier allerdings auch konstatieren, dass bei dieser Meta-Analyse, von der es ähm, die äh, Frau Wolf hier, ähm, nicht Frau Wolf, äh, der Herr Wolf ähm, publiziert hat, hier Kinder eben mit bildungsrelevanten Risiken, die ja gerade im Fokus jetzt meines Beitrages stehen, nicht mit aufgenommen worden sind. Wenn man diese Studien betrachtet, so äh, sieht es wiederum etwas ähm, zuversichtlicher, stimmt eines zumindest, äh, dass hier die meisten ähm, Kinder mit ähm, bildungsrelevanten Risiken dort deutlich aufhören konnten. Gehe ich ganz kurz darauf ein, auf, ein, auf einen weiteren Ansatz, der experimentell in sehr, sehr vielen Studien überprüft werden konnte, der sehr, sehr erfreuliche Effekte ähm, zeigen könnte, Das ist ein Denktraining, was auch in einigen Kindergärten Anwendung findet. Und das ist tatsächlich äh, hat aufgezeigt, dass es sehr bereichspezifisch wirksam ist. Aber was sich auch äh, gerade zum Beispiel das Training zur Fundung schon bewusst hat, immer wieder zum Ziel der Transfereffekte zu erzielen, was da leider nicht der Fall ist, jedoch bei der Förderung des Denkens man tatsächlich ähm, sehr große Transfereffekte feststellen kann. Und ähm, der dritte Ansatz ist ähm, Förderung, also den ich ganz kurz skizzieren möchte, Förderung mathematischer Kompetenzen, auch hier finden sich äh, seit, seit, seit zehn Jahren, es ist zwar deutlich weniger erforscht, wie ähm, Förderansätze zur Förderung der phonologischen Bewusstheit, aber auch hier finden sich Ansätze seit einigen Jahren, die einen hoffnungsvoll stimmen, bzw. die Ergebnisse. Ja, die Schlussfolgerung dazu zu diesem Ansatz, bevor ich äh, gleich generell eine Schlussfolgerung ziehen möchte, ist, dass ich gezeigt hat, dass eng umgrenzte Inhaltsbereiche sich meist besser fördern lassen, ein frühzeitiger Beginn und möglichst lange zeitliche Erstreckung äh, von Vorteil sind und was ganz wichtig ist zu betonen, der Einsatz von Trainings, das Engagement der pädagogischen Fachkräfte nicht verringern sollte. Also äh, ein Kollege aus Baden-Württemberg hat mir erzählt, dass sie in, in ein Projekt eben, sehr erstaunt waren darüber, dass das dort durchgeführte Förderprogramm zur Förderung sprachlicher Fähigkeiten keinerlei Effekte gezeigt hat. Und Video Videoanalysen haben dann später gezeigt, dass eben die pädagogischen Fachkräfte dieses Programm durchgeführt haben, dass diese Durchführung aber dazu geführt hat, dass sie dann danach die Interaktion mit den Kindern etwas zurückgefahren haben, mit eben den Gedanken, okay, wir haben jetzt das Förderprogramm durchgeführt, deswegen müssen wir uns ja weniger auf die generelle Interaktion, die natürlich sehr, sehr wichtig ist für die Kinder, konzentrieren. Also das sollte nicht der Fall sein. Und Trainings würde ich sagen, sollte als Puzzlestein nur angesehen werden. Meine letzte, meine letzte Folie, wenn man den, ja, den Titel dieses Beitrags in eine Frage umformuliert hätte, nämlich wie Kinder mit bildungsrelevanten Risiken wirksam gefördert werden können, so muss man hier zunächst festhalten, dass es nicht den Ansatz, nicht das eine Förderprogramm gibt, mit dem sich alle bildungsrelevanten Risiken fördern lassen. Dazu sind die Ursachen einfach äh, zu vielfältig und auch die Bereiche, in denen sich bildungsrelevante Risiken zeigen können, einfach zu vielschichtig. Man kann jedoch Gelingensbedingungen formulieren, ähm, mit denen es besser gelingt, bildungsrelevante Risiken zu fördern. Die eine, ähm, die auch immer wieder heute ähm, gesagt wurde, ist die Fokussierung auf die Qualifikation des Personals. Damit verbunden ist, ist natürlich auch eine deutliche Verbesserung der Rahmenbedingungen, wie Bezahlung etc., was heute auch schon genannt wurde. Dann eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Kita und Grundschule unter Einbindung der Eltern, wie ich es versucht habe zu skizzieren, beziehungsweise das sind die Schlussfolgerungen aus dem Projekt Schulreifes Kind mit den runden Tischen. Das ist wirklich ein, ein Format, was, was ich als sehr gewinnbringend ansehe. Dann die Frage, welche Förderung bei welchen Auffälligkeiten, mit äh, diesem Stichwort möchte ich eher darauf abspielen, äh, abzielen, deutlich zu machen, dass es wichtig ist, ähm, eine Art Diagnostik durchzuführen in Kindergärten, denn erst wenn wir wissen, äh, wie der Entwicklungsstand von Kindern ist, äh, wo sie ihre Stärken und Schwächen haben, sind wir in der Lage, sie entsprechend zu unterstützen. Und als letzter Punkt die Bereitstellung von wirksamen und in den Kita-Alltag integrierbaren Förderkonzepten. Das ist eher als Appell an die Forschung zu verstehen, wirklich ähm, ähm, Programme zur Verfügung zu stellen, die gut in den Alltag an der Kita ranpassen. Also pädagogische Fachkräfte kommen immer wieder an Forscher heran und sagen, das, was ihr ähm, hier ähm, entwickelt habt, ist schön und gut, aber es passt einfach nicht in, in unseren Kita-Alltag. Das waren die Punkte, die ich darstellen wollte. Dank. Auch hier besteht die Möglichkeit, Verständnisfragen zu äußern mit einem Mikro. Darf ich Ihnen das durchreichen? Hallo, ähm, wie wurde denn die Förderung des Denkens praktisch dann umgesetzt ähm, in dieser Studie? Also was waren da Ansätze? Also das, was ich jetzt hier zitiere, ist eine Meta-Analyse, äh, die eben die ganzen Studien zusammenfasst. Und in dem Fall ist es das äh, Denktraining zum induktiven Denken, heißt das, äh, von Klauer. Und hier ähm, gibt es äh, äh, eigentlich ein sehr standardisiertes Vorgehen, mit dem man sich mit dem Kind zusammen setzt und ähm, hier versuchen soll aus äh, eben Ableitung zu treffen, aus, aus ungeordneten Darstellungen Ableitung äh, zu finden dort. So genau kann ich Ihnen wie das genau Vorgang nicht sagen. Ich wollte nur darstellen, dass es hier ein, ein Beispiel für eine, äh, ein gelungenes Förderprogramm äh, eben darstellt, was eben auch Transfereffekte zeigen kann, was bei den meisten Förderprogrammen nicht der Fall ist leider. Okay, danke. Hier ist noch eine Letzte Verständnisfrage. Ähm, ich bin Logopädin und Sie sprachen von Diagnostik in der Kita. Wer soll das machen? Gute Frage, die ja. ich Ihnen, die ich Ihnen äh, ähm, so direkt natürlich nicht beantworten kann. Ähm, diese Verantwortung, den pädagogischen Fachkräften zu geben, würde ich auch sagen, nein, das nicht. In dem Projekt, in dem ich beteiligt war, fand, also im Projekt kind fand ein Screening statt, in dem man Sprachauffälligkeiten festgestellt hat. Ein Screening würde ich schon sagen, kann man in die Verantwortung von pädagogischen Fachkräften gehen, wenn sich dort Auffälligkeiten gezeigt haben, dann würde ich auf jeden Fall, darüber kann ich natürlich auch diskutieren, Ihrer Mimik nach, ob, äh, ob man das machen kann oder nicht, hängt von, der, äh, von sehr vielen Faktoren eben ab, äh, unter anderem auch der Qualifikation des Personals. Wenn denn tatsächlich sich in dem Screening gezeigt hat, dass es äh, also das Hinweise darauf gibt, dass hier äh, Auffälligkeiten vorliegen, dann würde ich doch äh, sehr stark dafür plädieren, das in therapeutische Hände zu geben.